Ja, Aufnahme läuft, Kamera läuft, Nase läuft. Äh, willkommen im äh, Szenario eines Podcast-Testes. Oh, die Schulter hat sich gerade extended. <lacht> da hängt noch <lacht> jemand dran. Ja. Wahnsinn. So, äh, Schulter of Death und äh, ja. Hallo Puppe. Äh, hey, RKA. <lacht> oh, äh, ja, dich ich nenne ich immer RKA, nicht Andreas? Ja, nee, nee, das ist gut. Ist gut? Hm? Alles Lars. super. <lacht> <lacht> <lacht> ja, also hier ist sozusagen jetzt das super neue äh, Experimentierfeld. Äh, hier oben äh, sieht man jetzt äh, den rss feed von der Piratenpartei, wo sozusagen alles das, was die Piratenpartei denkt, dass es newsrelevant ist, ja sozusagen erscheint. Wir schauen hier halt also in das in das Herz oder auf den auf den Mund vielmehr der Piratenpartei, ne? das, ja. was da so rauskommt. Sozusagen, wir sitzen sozusagen wie die beiden Opis ja. von der von, von, von dieser ähm, muppet Show und kommentieren altklug, was da draußen in diesem Internet so los ist. Und gar nicht, gar nicht mal so viel. Ja, also wenn wenn man sich jetzt gerade anguckt hier auf äh, andere Seite, äh, da äh, sollten jetzt alle Tweets wir vorbeikommen. Noch, komm mal ein bisschen zu mir. <lacht> <lacht> komm mal zu mir, mein Sohn. Vor allem geil ist, dass das SpongeBob Kissen hinter uns ist. Ja, also ne, da, ganz ein ganz neues Zielgruppe. Oh, so, jetzt sind halt wir gerade erkannt. Ein ne? Retweet. Äh, Genau, an, an der. süd bb Wo bist du da oben? Ah, süd bb Achso, ja, ich würde von oben nach unten. Oder willst du von unten nach oben? Ähm, also, die Technik ist. Ähm, äh, <lacht> die Technik ist so, dass sozusagen die Tweets nach oben durchfahren. Äh, ja, das dann heißt. Dann müssen wir äh, von oben nach unten lesen. Ja, da können wir mal oben. Also, hier oben den. Ähm, den, <lacht> <lacht> er ist <lacht> gar nicht. Es ist total schwierig. Ja. Aber genau, hier. The Citizen DD. Äh, der, der, der ist mir sehr positiv aufgefallen. Dem folge ich auch. Und. Äh, sagt oft schlaue Dinge, ne? Darum äh, finde da ich geht's gut. Da geht es hier um Demo… Grundwerte, sagt er was. Also, Farbe bekennen. Farbe bekennen. sind wir jetzt? Oh, da sind wir ja schon wieder Neonazis. Ja. Äh, jetzt in Brandenburg, äh, ja, die haben ja bestimmt auch äh, damit ein Topic. Issue. Issue ja. Fünften, zwölften. Fünften, zwölften. Nee, 5.2. Ah, am am 5.2. <lacht> äh, ja, das müsste ja eigentlich, ist das nicht dann kurz nach Dresden Nazi nazifrei? Ja, kurz nach Dresden nach wie frei. So, mein Task Warrior hat vier neue piraten -Tasks für morgen. Äh, da sind wir in etwa da, wo wir gerade drüber geredet haben, äh, über Ticketsysteme. <lacht> äh, weil wir haben uns ja gerade mal äh, bei euch in der Fraktion dieses ähm, Redmine angeguckt. Ja. Äh, Im Zuge dessen waren wir ja gerade bei äh, den Mecklenburg-Vorpommern, äh, wo ich halt immer sagen muss äh, die haben also halt so ein Dashboard, ja, und äh, Menschen aus so größeren Corporates, wir stehen ja total mhm. immer auf Dashboards und wenn dann irgendwo was grün ist oder es ist orange … Müsstest du das eigentlich twittern, damit das da kommt, ah. damit man das dann sehen kann? Das ist … Vor allem das genialste das. wird dann sein, dann haben wir das sozusagen interaktiv ja. in dieses Sendeformat. Ja. Uh, ja, das krasse ist an der Stelle, jetzt muss ich erst <lacht> wieder googeln, aber wofür habe ich denn gefühlt? <lacht> ich glaube, wir können die Tabs schon nicht mehr mitzählen. Uh, das aber... Macht nichts. Nee? Okay. Dann also die URL heißt schon mal dashboard.piratenpartei-mv.de. Ah, genau, super. So. Und uh, wir werden das wird jetzt, jetzt auch unter. So. Ansonsten äh, gibt es ja noch irgendwie Service. ein. Bild oder irgendein Kurzlink: Piraten, wer sich wiedererkennt, möge laut Ja twittern. Na gut, wie man laut twittert, weiß ich auch nicht so genau. So mit richtig hart, weißt du, so, so richtig hart auf die so Tastatur. Mit, ah, da ist typing. sozusagen, ja. Hart twittern. <lacht> Enter mich tweeting. richtig hart, so <lacht> Twitting, denn es hört sich irgendwie auch schon so leicht verdorben an. So also Service-Tweet für Piraten. So, und da geht es auch gleich weiter mit dem Ticketsystem, das nämlich, es geht nicht schneller, wenn man drei Tickets eröffnet. <lacht> Könnte auch sein, dass es nicht schneller geht, wenn man dreimal Logins für geschlossene Pet namespaces <lacht> anfordert. Hier, yeah. das, das, das ist ein freches Füchschen, <lacht> halt gerade irgendwie habe ich mich hier bei so einem äh, Lafo-Pad angemeldet. Du wolltest dich einhacken. <lacht> genau, und es war das extrem. das durch also. das Lösen eines Captures. <lacht> bekommst du also <lacht> den geheimen Zugang. Aber es hat nicht geklappt, hat nicht geklappt. Auch nach dreimaligen <lacht> probieren. Hm. Ja, und jetzt äh, twitter ich hier gleich das Ding, so Dashboard Service Suite, das vorbild hier. Genau. So. Das D kannst du noch klein machen da von das und dann Ja? ja. Nee, nee, ich habe einen Doppelpunkt gemacht. Okay, also gut. Ich, Bitte. bei mir ist jeder Tweet ist auf die Doppelt Goldwaage gelegt. <lacht> da wird noch der, der Buchstabe von Hand geklöpft. Musst du noch auf Twitter so. drücken. So müsste ich jetzt service Nee, und, nee, doch, Piraten hast du genau. okay. Äh, ja, so. Sehr schön. Äh, ich mache das jetzt einfach mal. Geläster über Vorstände, Gen6, PolGS und AMP Co. Euer Problem. Ist übrigens nicht auf Weise euer Problem. Also ja. mein Problem ist, wenn ich, wenn ich den Tweet, wenn, ich, wenn wir das jemals rausschicken, könnte ich jetzt... auch. der war so gut, der witz, aber ich habe mir nicht getraut, es zu sagen. Ach doch. Mein Problem ist 16 Zentimeter. Ja. Ach guck mal, siehst du, aber jetzt, äh, da, da ist jetzt dieser service -Biet. Da äh, hat sich der Puppe jetzt gemeldet. Ja. Und, und aber du bist ja jetzt hier gerade... Ja, aber du erkennst damit, wie es funktioniert. Äh, wir, das ist sozusagen diese Rocket Science, weißt du, äh, gerade hier geschrieben, jetzt da in dieser Sendung, jetzt müsste sozusagen diese URL noch klickbar sein, ne, dann... Ja, dann dann D dann dann, <lacht> dann wäre das In die Video. Zukunft ähm, hat im Film so. Ja, schön. Ja. Wir können jetzt erstmal sagen, technisch hat's funktioniert. Wer hat's gemacht? <lacht> Der Rundfunk. <lacht> Der Rundfunk. Ja, der, der Rundfunk, der Rundfunk ja auch wieder ganz massiv. Also Boah, ich habe gestern so einen Ärger gekriegt. Also erstmal vom hessischen Rundfunk, äh, danke Kinder, oh, Sie sind ja zwei Videos gesperrt. Also nicht ich, sondern äh, die Leute, haben... die mir nahestehen. Und äh, ich <lacht> habe ja per Photoshop äh, sozusagen dieses äh, eine Plakat von der äh, GEMA-Raubkopierer-Sache umge gemogelt und habe da irgendwie so direkt äh, sechs Doktoren, denen der Doktortitel aberkannt wurde, mal in diese Raubkopierer-Dinger reinkopiert. Ich habe heute Morgen mal auf der Piratenpartei-Facebook-Diskussionsseite <lacht> geguckt. <lacht> da gab's mal, äh, ihr seid ja genauso schlimm in Dings, aber ne, für einen billigen Lull bin ich immer zu haben. Also da. <lacht> Nein, geht drüber. Also, da ist es dann, ach ja, und. Äh, ja super ne ähm, schön ja ne? ja du müsstest jetzt eigentlich noch zensieren hier ja noch zensieren ja sonst machst du hier irgendwie verdeckt ähm, warte mal jetzt ist ja schon steht jetzt da Atari ach siehste darum ist es Spiegelverkehrt jetzt rabe ich's es. nein da steht jetzt Atari richtig ja aber in der äh, Amiga-Szene oder C64-Szene gab es immer einen ganz tollen, also das war so Vorbild für alle, das war Irata von TriStar. Und ich habe immer gedacht, boah, Irata ist ja so abgefahren, allein schon der Name. Und dann stand ich letztens im Aufzug vom Spiegel mit dem T-Shirt und ich sah, Nein. ah, sein Nickname ist einfach Irata. nur Atare rückwärts. Ja, siehst du, und, und so gehen dann plötzlich diese ganzen Luftschlösser und idealen Sachen, äh, warum Nicknames geil sind, irgendwie, ach ja, hm. einfache hm. Geschichte. Ja. Ne? Und RKA, ach, das müsste ich dich mal irgendwann fragen, aber da müssen wir vielleicht dann nochmal ein Pilzbiergetränk trinken. Was so, RKA? Ja, ja äh, also die Historie. His Historie? Historie? Ganz einfach, das Namenskürze. AK, ah, von AK gleich Ricka. Nein nein, Tricker, nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein, nein. Äh, a steht für Andreas. R. <lacht> ja, das war's. RKA. k a genau. Aber R-K? Richard Kruzif nee, Richard sagt, Klaus. Im Ernst? Andreas. Also ich bin ja jemand, ich Stimmt. glaub ja immer alles, weißt du? Also jetzt so, ja, ja, ja, ja, ist klar. <lacht> Aber, ähm... Ja, jetzt sollen wir mal eben oben noch gucken, da gab es noch irgendwie eine News, Leistungsschutzrecht bedroht jeden Nutzer eines sozialen Netzwerks. Ja, was hast du dazu? Ja, da, da, da ich ja immer diese Rest, die rechtliche Auslage äh, von einzelnen Umständen, was ich so tue, sehr, sehr, sehr weit dehne, äh, nehme ich das halt zur Kenntnis. Und, Und äh, ja, äh, nimmst äh, es erstmal so hin. Ne? Ja, also meine Wahrnehmung ist ja immer, äh, wir verändern mit dem, was wir tun, äh, die Realität und nicht, indem wir uns an die Gesetze halten, sondern indem wir es eben anders machen. Äh, ja, aber äh, spannend war äh, bei der DigiGas-Veranstaltung am letzten Mittwoch, da war irgendwie, glaube ich, so ein Rechtsfuzzi von Wikimedia war da und er äh, sprach halt auch darüber, was jetzt so LSR für Wikimedia und so auch bedeuten könnte, äh, jetzt, ne, wegen, äh, weil ja oft bei Wikipedia Links sind auf andere Sachen. Aber irgendwie kam ich da auf die Idee, es ist ja eigentlich viel geiler. Wikimedia könnte jetzt ja auch sozusagen andersrum. Die könnten ja sagen, cool, LSR ist da. Äh, wir schießen jetzt mal überall hin. Zum Beispiel Spiegel verlinkt ja wirklich, ha die haben irgendwie so ein archiv Und die verlinken äh, sehr häufig auf Wikimedia. Und äh, dann würde ich erstmal sagen, ja Kinder, scheiße. Äh ja, wobei die natürlich da aber auch die äh, lizenzrechtlichen Vorgaben erfüllen. Ne? Also die Wikipedia findest du ja nicht nur beim Spiegel, sondern auch bei Spiegel, äh, bei bei T-Online oder wo auch immer. Also es gibt ja. ja ganz viele Projekte, die die komplette Wikipedia auch einfach nochmal spiegeln mhm. und oder auch verkaufen. Zum ja, zum Beispiel als Buch. Erstmal alle verklagen. Also ich, vielleicht schule ich mich auch noch mal um zu einem Anwalt. Ach, du meinst egal, was <lacht> dann. Erstmal so erst klagen. Erst klagen. Gucken, wo ich sage, okay, ihr wollt wirklich. Weil das kann ja sein, weißt du, dass die jetzt alle das aus ihrer eigenen Perspektive denken, ja, es ist total geil, jetzt irgendwie LSR, drehen wir noch ein paar Moppen ein. Aber äh, die sind sich gar nicht darüber im Klaren, aha, wie es auch sie tangiert. Tja. Mhm. Ja, Shadow, aber das Tolle ist ja, wir haben weitere News in unserer RSS-News-Geschichte. Ja. Und am 31.01.2013 wird der Deutsche. <lacht> da war RSS zu Ende. Also, kann ja, ich denn da griff das Leistungsschutzrecht ein. Ach so, verstehe. Das ist dann. Ne? Ja, also. Das ist halt immer nur so, so ein Zeichen. Okay, was haben wir hier unten? Ah, hat es der Sch Ah, guck's mir an. Da wollen wir nichts zu sagen. <lacht> ja, ich, ich, ich, ich sag, habe ja schon so viel dazu gesagt. Ja. Ähm, ja aber was äh, soll man dazu genau. noch sagen? Guck mal hier. Ähm, ja, also ich sage jetzt einfach mal Folgendes. Wir wollten erstmal, weißt du, wichtig, gib mal einen Klepp. Worauf? Äh, wir machen einen Podcast. <lacht> Im Ernst. Und jetzt aber nicht hier das, also mhm. nicht so. Äh, äh, aber eigentlich, eigentlich mit Video? Nee, nee, ne? nee, ist jetzt erstmal nicht ja, geplant. Ja, okay. Also, äh, oh ja, ich weiß? Dann, denn, denn, aber da darfst ich, du dann. Ich habe meinen Rasierer vor einer Woche in einem Hotel. Also letztes Wochenende habe ich meinen Rasierer in einem Hotel liegen lassen. Und guck dir an, also dafür geht das doch wirklich noch. Ja, genau, ne? da passiert aber, gar nicht mehr so viel. Genau, also da, da wird noch von Hand gezupft. Äh, dafür liegt jetzt hier auch die Pinzette. <lacht> <lacht> <lacht> glaub, die drei wir, Haare kriege ich Also noch es hin. ist kein Podcast über Körperpflege. <lacht> äh, nee. Ach, guck mal. Oh toll, das guck mal, jetzt haben wir nur einen Test-Tweet gemacht und jetzt wird das sogar hier aus bufo kreisen retweetet. Das ist ja, ja, ist ja unglaublich. Du was weißt du, woran das liegt? Weil das, was wir da gelinkt haben, eben auch wichtig und was Gutes ist. Jetzt kannst und du ihm mal antworten, hier dem Hilope, willkommen. Im dem, Podcast der, ja, der Einsamen Seele. Kannst du einen Screenshot machen? <lacht> Nein, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hier <lacht> geht alles kaputt, geht alles okay. kaputt. Gut. Ähm, ja, wir waren aber gerade hier beim Podcast, ja. weil äh, Überlegung war, ähm, ein bisschen Controlling zu machen. Also Controlling hört sich immer so evil an. Äh, aber das, was wir tun, äh, mal so ein bisschen messbar nachzuvollziehen. Weil äh, wir sind jetzt irgendwo in, in, in, in Abgeordnetenhäusern oder in anderen Landtagen und da passiert ja auch was. Aber wo wir aber jetzt, was? Ja, was ist sozusagen... Es, es zählt ja nicht, dass wir da anwesend sind. Ja? Also für Anwesenheit äh, kriegst du kein Geld auf der Arbeit. Äh, sondern irgendwie mir sagte mal ein Mentor, äh, Lars, du wirst bezahlt für deine Ergebnisse. Äh. Ja, siehst du, jetzt kommt ihr ja. der Neo neoliberale Zeitgeist zu den Piraten. Ab der bwl student <lacht> <lacht> Ja, aber abgebrochen, weißt du. Also das sind die Westen <lacht> Und, ähm, nee, jetzt waren ja die Wirtschaftsinformatiker die guten. Ähm, ansonsten, äh, genau, und die Überlegung war, zu sagen, okay, äh, wir trecken einzelne... Beschlüsse, Dinge. ja Dinge, die wir gerade auch, darum haben wir uns hier getroffen, Themen. irgendwie mal so gucken, was können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir den Fokus hier auf Berlin nehmen, auf so eine Fraktion, was könnte man da trecken? aber kann ja auch andersrum machen, also eigentlich, trecken kannst du ja alles, also wir könnten hier eine Deutschlandkarte haben, da wären jetzt vielleicht so äh, grün, gelb, rot, wie das halt so bei Ampeln ist, die bei Flughafen immer so gern beliebt sind, könnte man so sein, äh, ist Liquid vorhanden, implementiert und wird genutzt, könnte man halt so nach verschiedenen Kriterien machen, dann könnte man und nach solchen Kriterien kann man Sachen halt durchsuchen. Ähm, man kann auch Sachen, die zum Beispiel beschlossen würden, gucken, wie sieht denn das aus mit der Umsetzung? Weil häufig, wenn ich mir so Protokolle bei den Piraten angucke, steht da ja der Dieter-Durchschnitt macht das mal. Aber spannend ist ja immer, äh, wer macht was bis wann? <lacht> Schon wieder so ein neoliberaler Kram. Aber es ist halt wirklich wichtig, weil äh, wie will ich mich drauf verlassen, wenn ich vielleicht äh, an jemand anders mich anschließe, äh, dass sozusagen äh, ich an Projekt B weitermachen kann, das A schon da ist und dafür ja. muss man eben ein Auge aufmachen. Und, äh, jetzt so als das schauen wir uns mal an. Ja, dann wären wir <lacht> so, <lacht> wir gucken nicht an. Und eigentlich ist es ja so, ich bin sozusagen der, der, der, Andreas ist ja der hier sozusagen, Controller. ich bin nur der Controller. Also das Tolle ist, Andreas ist nicht böse, sondern er muss halt nur so vielleicht äh, Frage und Antwort stehen, wenn der Fuwa halt fragt. Ist nicht böse? Ich kann sehr böse werden. Ja. <lacht> Gut. Äh, ja, ja, ruf mich an auf der heißen Controlling äh, ne Nummer. <lacht> ja. Wird dann irgendwann im Piraten RSS-Stream äh, da oben eingeblendet. Ja. Pupu. Der Controller. Yeah. Kontrollfreak. Ne? Also eigentlich bin ich der Kontrollverlustfreak. Aber ja, Piraten das gegen <lacht> Internetüberwachung. Das Ach, ist, ist das doch mal. so? Ja, steht da. Oh, das ist ja toll. Ist mal also wenn ihr einer ja, überwacht, dann sind wir das. Ja, mhm. Genau, das ist die Controller. Nee, ähm, alles wird gut. Ja. Ähm, weil anders geht es ja auch nicht. Ne? Und darum weiterkämpfen für den Weltfrieden. Ähm, wie machen wir es denn jetzt? Also ich würde vorschlagen, erstens, wir sprichst mit der Fraktion auch mal noch drüber oder Was also wegen dem Podcast ja weiß ich nicht also einfach nur ist okay machen wir es einfach so ja machen wir es einfach so machen wir es einfach so ja, machen wir es einfach man so kann, man, ansonsten stimmt man kann das aber das sind ja öffentliche äh, Informationen ja, genau und, ja. und ich bin die Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit fragt nach ja. und, äh, aber ich kann ich kann natürlich das auch äh, ich kann natürlich ein äh, ein Antrag, kann man immer machen, wäre vielleicht mal lustig, Antrag. zu wissen, an die äh, Fraktionsversammlung, ähm, dass wir beide also diesen Podcast machen, ähm, ich glaube aber, das macht keinen Sinn. Doch, dann wissen wir direkt, wer die Gegner sind. Nee, dann haben wir irgendwann lauter Anträge an äh, oh. Podcasts und die werden dann nicht äh, umgesetzt. Ja, und sowas würde ja. auch getrackt. Also wenn dann irgendwie ein Umsetzungsbeschluss da ist von der Fraktion, irgendwie der äh, Podcast möge auch im Vorbis ok format <lacht> umgesetzt ja, werden. Oder oder es gibt eine, eine, eine, oder ah. oder der Lars, äh, der Puppe, ähm, äh, liefert die äh, von Hand aus auf, auf CD in Berlin. <lacht> Also da könnte ich jetzt ja Raubkopiergeschichten, ich bin ja sozusagen ein Raubkopierer der, der ersten Stunde, als es, als es Brenner gab. Du bist Raubkopierer? Ja, sagen wir so, nein, in meinen Adern, in meinen Adern äh, fließt äh, sozusagen… Äh, Aber ein privater noch, Raubkopierer. Äh, das, ja, ich habe damit meine privaten Hobbys, habe ich damit finanziert, genau. Ja. Und, <lacht> und äh, ja, da, da bin ich immer sehr viel mit Autos rumgefahren, um wirklich CDs. Ja. Ja, CDs. Ja, diese und andere Geschichten, äh, wenn es dann irgendwann wieder heißt. Ähm, ne, erstens, ich finde schön, dieses Format, das hört sich jetzt total doof an. Ich, ich finde, du siehst auch sehr fotogen aus. Ich? Ja, wir könnten so eine Boyband sein. Ach, wir, <lacht> wollen, wir, wir wollten auch doch das Lied einspielen, weißt du? Wir hatten ja, mach noch. Mach mal. Ja, das ist jetzt aber eine Sache. Von, <lacht> Von. Ja, das Dumme ist, na, komm, lass uns nicht über Dummheiten reden, lass uns Dummheiten tun. Und oh, dafür ja. gehe ich jetzt hier unten auf den Von Sound. Von Baba, oder was? Äh, zur Not ich habe hier irgendwie Von so ein Bada. Bad S Ja das Nee Bad Bad äh, Bad Dollar Hörst du auch gerade so ein Rascheln oder ja. nur ich Nee das bist du ich habe wir haben einen... Yeah So hörst du ne Ja aber das schlimme ist das Ding wird nicht mit aufgenommen nicht? aber egal Das ist ja genauso Hauptsache wie wir können hören <lacht> Hauptsache wir können es hören. Genau Und jetzt kommt der Rap <lacht> Jeden Tag zum Abgeordnetenhaus hin, aber sind draußen, das ist doch keine Schnauze. Yeah! Ah, yeah! Okay. Andreas, so können wir jetzt hier nicht gehen, wenn du den Flow nicht spürst. Ja. Ja. Wir haben jetzt auch Samstag 21 Uhr. Wir müssen jetzt raus. Wir müssen jetzt raus. Kämpfen. Kämpfen, Für ne? das Gute. Keep on fighting. <lacht> ja? <lacht> yeah. Beschäftig, ja. Dann nee, ist. nee, wirklich. Ah, gut, dann sag ich einfach mal bis dahin, ja. liebe Lars. Äh, <lacht> <lacht> <lacht> wo ist denn der Stoppschild? Ah, da oben. <lacht> <lacht> der Stoppschild. <lacht> Hoffentlich haben wir aufgenommen.